Wieder zurück in Gotha. Die verlorenen Meisterwerke lautet der Titel einer Ausstellung, die seit heute im Herzoglichen Museum in Gotha gezeigt wird. Das Herzstück bilden fünf Gemälde, die 1979 aus dem Gotha Schloss Friedenstein entwendet wurden. Der Kunstraub gilt als der größte der DDR, er ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Die fünf Gemälde niederländischer Altermeister waren 2018 erstmals wieder aufgetaucht, seit Sommer sind sie zurück in Thüringen. Sie gehören zu den ersten, die sich einen Eindruck verschaffen können von den fünf Gemälden, die 40 Jahre lang verschonnen waren und nun prächtig restauriert sind. Ich finde die Farben so schön. Dass die so gut wieder rausgekommen sind, macht mich richtig glücklich. Ich muss am liebsten mitnehmen. <lacht> Wie und warum der Dieb die Bilder 1979 raubte, ist immer noch rätselhaft. Auch die Umstände ihrer Rückkehr sind nicht ganz aufgeklärt. Mittlerweile richtet sich das Forschungsinteresse aber auf ganz andere Fragen. Ein Punkt ist ja, dass diese Werke über 40 Jahre lang nicht wissenschaftlich betrachtet werden konnten und eigentlich sogar noch viel länger. Und das war, galt es aufzuholen und da gab es einige Überraschungen. Etwa, dass dieser alte Mann ein echter Rembrandt sein könnte und nicht, wie man bisher angenommen hatte, das Bild eines Schülers. Die Besucher fasziniert. Gerade bei dem Bild ist es ja so spannend. Wie geht es jetzt weiter? Stellt sich das wirklich heraus? Gibt es da noch Untersuchungen? Ist das wirklich ein echtes Werk oder ist das bloß aus der Werkstatt? Aber selbst dann steckt so eine spannende Geschichte dahinter. Bei aller Neugier überwiegt rund um Schloss Friedenstein die Freude über die zurückgekehrten Gemälde. Die Sonderausstellung zu den verlorenen Meisterwerken kann auch bis zum August nächsten Jahres besichtigt werden.